Hallo, ich bin der Mathieu. Hallo, ich bin der Matschie. Hallo, ich bin der David. Hallo, ich bin der Lukas. Hallo, ich bin der Thomas. Hallo, ich bin der Phil. Ich komme aus Österreich. Wir befinden mich gerade in der Pfarrkirche von Arzl. ich liebe die Jungscher. Und ich mag voll gern eigentlich zeichnen. Fand ich mir eigentlich am besten, Act ich spielen und die mag ganz zeichnen. Ich, ich gehe auch jedes Jahr Stern singen. Ich finde, dass es schön ist, dass ihr mir jetzt so seht, weil wir nämlich mit vielen Mitteln versuchen, euch zu helfen. Ich freue mich auf den Workshop. Ich freue mich voll auf Stern singen und ich freue mich drauf, euch kennenzulernen. Und ich gehe Stern singen und ich freue mich auch voll, euch kennenzulernen. Ich sterne und es freut mich, euch kennenzulernen. Ich freue mich sehr, euch kennenzulernen. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Wir